Das ist Jakob. Jakob ist ständig in Bewegung und dabei ziemlich schnell unterwegs. Deshalb hat er einen Remax Immobilienmakler, weil der sogar noch schneller ist. Remax Immobilienmakler sind schnell, flexibel und startklar, wann immer sie einen brauchen.